Hallo alle zusammen. Ihr solltet euch ganz, ganz, ganz, ganz schnell zu Benji begeben, denn er hat heute bis 19 Uhr etwas richtig Nices dabei. Und zwar haben wir nämlich einen richtig nicen Bogen. Ist alles, sein soll? Also hier bei Benji und haben ja, wir auch schon worden. das gute Stück mit dem Perk Toben und explosive Spitze und noch dazu Anspannzeit in dem Meisterwerk -Slot. Und da wir ja wissen, dass es in Witch Queen Anti-Barrier geben wird für Bögen und Scout-Gewehren, ist das schon richtig nice und man sollte es für Witch Queen schon mal einpacken, allgemein. Aber beeilt euch nur noch bis 19 Uhr, dann ist das Ding weg. Und vielleicht kommt bis dahin erstmal nicht mehr so ein schönes God-Roll bei Benji oder Xur. Also, holt es euch schnell. Und das war's auch schon wieder von mir. Ciao, ciao.